Wie kann ich meinen Moodle-Kurs sichern? Wenn Ihre Kurse von der Lernplattform gelöscht werden, bedeutet das nicht, dass Ihre Arbeit und Ihre Mühen einfach wechseln. Sie können Ihren Kurs einfach sichern, um diesen zukünftig und bei Bedarf wiederherstellen zu können. Gehen Sie dafür in den Kurs, der gesichert werden muss. Klicken Sie im Menü auf Administration und anschließend auf Sicherung. Sie können die Sicherungseinstellungen nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassen. In der Regel sind die Standardeinstellungen schon recht passend und es muss nichts geändert werden. Klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie nur bestimmte Aktivitäten speichern wollen, können Sie nun die entsprechende Auswahl treffen. Aber beachten Sie ebenfalls. Alle Aktivitäten und Materialien, die nicht ausgewählt wurden, werden auch nicht gespeichert. Klicken Sie auf Weiter. Nun wird eine Zusammenfassung der gewünschten Sicherung angezeigt. Sollte etwas noch angepasst werden, benutzen Sie den Button Zurück. Ansonsten kann auf Sicherung Ausführen geklickt werden. Jetzt kann es ein paar Augenblicke dauern. Davon abhängig, wie viele Dateien mitgesichert werden sollen. Geduld ist also gefragt, aber in der Zwischenzeit können Sie ohne Probleme wieder in den Kurs gehen. Die Datei der Sicherung finden Sie jetzt unter dem Menüpunkt Administration unter Wiederherstellen zum Herunterladen oder unter Wiederherstellen in einem anderen Kurs auf derselben Moodle-Lernplattform. Drücken Sie nun Herunterladen und die Sicherung wird als Moodle-eigene MBZ-Datei heruntergeladen. Später kann diese auf Moodle wieder importiert werden. Nun sind Ihre mühevoll erstellten und erarbeiteten Aufgaben vor einer Löschung sicher und können bei Bedarf wieder in einen Kurs hochgeladen werden.